Ja, mein Name ist Dr. Jörg Weidemann, ich bin Leiter des Projektbüros der digitalen Modellregion Bergisches Städtedreieck. Das Bergische Städtedreieck umfasst die drei Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal. Die drei Städte haben zusammen ca. 600.000 Einwohner. Die beiden Projekte in Wuppertal sind der, die Einführung des digitalen Aktenplans der Rollout des digitalen Aktenplans und das Zweite ist ein Projekt, das ist, sind Bürgerservices, Digitalisierung der Bürgerservices im Bereich Kinder-Jugend-Familie. Da werden wir 15 Prozesse insgesamt untersuchen in diesem Bereich, Kinder-Jugend-Familie und die vollständig digitalisieren. Nachdem wir die Prozesse optimiert haben. In Solingen haben wir ein Projekt, ähm, da geht es um die Digitalisierung der Bürgerservices im Bereich Integration, Ein- und Auswanderung, zum Beispiel der Prozess ähm, Einbürgerung, den wir näher untersuchen wollen. Und in Remscheid haben wir ähm, die Bürgerservices im Bereich Ordnungswesen und hier speziell. Meldewesen und Standesregisterauskunft. Dann haben wir noch ein übergeordnetes Smart City-Projekt. Das hat einen relativ komplizierten Namen, nennt sich Bergisch Smart Mobility. Künstliche Intelligenz als Enabler der Mobilität von morgen. Jetzt kann man zunächst mal vermuten, dass da ein Projekt zum autonomen Fahren dahinter steckt. Das tut es auch zum Teil, aber das würde viel zu kurz greifen, wenn wir das reduzieren würden aufs autonome Fahren. Es geht unter anderem auch darum, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen, um Fahrpläne zu optimieren für den ÖPNV. Da geht es zum Beispiel um Stadtrandlagen, dass die Busse also nicht nur streng ihre Strecken fahren, sondern wirklich auch on-demand bei mir vor der Haustür vorbeifahren können, im Idealfall oder auch zu Tagesrandlagen, dass Busse dann überhaupt noch kommen und nicht ihren Fahrplan unterbrechen. Weniger Behördengänge, besseren Service. In Bezug auf die digitale Stadt. Wollen wir natürlich die Städte deutlich attraktiver gestalten. Ein Riesenproblem sind äh, Umwelt, ist die schlechte Umwelt, schlechte Umweltdaten. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass wir ähm, die, ähm, die, die ähm, Luftbelastung deutlich runterbekommen, dass wir auch die Lärmbelastung deutlich runterbekommen. Wir wollen innerhalb der ähm, Städte dafür sorgen, dass wir deutlich mehr Sensoren auch in die Städte bekommen, in die Straßen bekommen, dass wir äh, auch Quali Luftqualitätsdaten für die Bürger verfügbar machen, sodass jeder Bürger selber gucken kann, äh, wie ist die Luftqualität, die Lärmqualität bei mir in der Straße oder auch in anderen Bereichen. Wir wollen natürlich auch durch Verkehrskonzepte, durch äh, bessere Verkehrsflusssteuerung, die den Verkehr, die Verkehrsbelastung innerhalb der Kommunen deutlich nach unten bekommen und darüber auch äh, sicherstellen, dass die Städte attraktiver werden, dass wieder mehr Menschen in die Städte ziehen, dass äh, natürlich auch die Städte äh, attraktiver werden für die Wirtschaft, auch das ist ein wichtiger Faktor, dass wir für die Wirtschaft attraktiv sind. Ähm, und natürlich auch mit solchen Konzepten, wie wir sie mit Dagisman Mobility haben, auch anständige Logistikkonzepte entwickeln für die Städte von morgen.